So, schönen guten Tag. Äh, Herr Vöge. Äh, wir sind jetzt gerade live auf unserer ähm, Internetseite bzw. Facebook-Seite. Wir haben gerade eine Baustellenbesprechung und äh, Sie spielen ja auch eine sehr wichtige Rolle für uns als äh, Statiker, als Ingenieur. Ähm, können Sie uns so ein bisschen äh, erzählen, welche Aufgabenstellung Sie hier hatten und äh, welche sozusagen. Punkte hier für Sie besonders wichtig waren, auch im Hinblick auf heutige Vororttermin. Gut, Das äh, größte Problem, oder kein großes Problem, aber größeres Problem ist die Gründung hier. Äh, Fundament ist natürlich das Wichtigste auch am Gebäude und hier ist eben die besondere Herausforderung, dass wir leider etwas viel Grundwasser haben. Äh, deswegen muss das ja auch während der Bauphase abgepumpt werden. Ja. im Nachgang muss dann der Keller äh, so dicht gemacht werden, dass da kein Wasser wieder eindringen kann. Deswegen habe ich hier auch nochmal geguckt, dass die Bewährung auch alles so angeordnet ist, dass diese Dichtigkeit da gewährleistet ist mhm. im äh, Gebrauch des Gebäudes. Ja, ja. Und Im weiteren äh, Bereich müssen wir dann äh, nochmal schauen, dass der Übergangsbereich zum nicht unterkellerten Teil, äh, dass der vernünftig angeschlossen wird, dass es da nicht irgendwann zu Setzungsunterschieden und Rissen im Gebäude kommt. Das okay. wäre dann der nächste wichtige Schritt, wo wir nochmal schauen müssten. Genau, genau. Und unsere so Zusammenarbeit, also unser ähm, Architekten ähm, äh, Architekten aus Strate hat Ihnen ja unsere Pläne äh, ja, gegeben. Sie haben dann daraus quasi erstmal ihre Büroarbeiten gemacht. Wie war das? Diese Berechnung. Genau. Auf Basis der Pläne von Herrn Strate erstellt, wobei ich Herrn Strate ein bisschen loben muss. Also er macht immer recht ausführliche Pläne, wonach man sehr gut arbeiten kann. Und sehr detailliert, also, na ja gut, wir arbeiten, glaube ich, auch schon über 15 Jahre zusammen und äh, das macht immer wieder Spaß mit Ja, sehr schön. Und Sie als Bauherr muss ich auch loben, das hat bis jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja, ja, uns, uns definitiv auch. Und wie geht es denn hier weiter? Also morgen um 10 Uhr soll ja Bodenplatte gegossen werden und ähm, welche, äh, welche Schritte gibt es noch, was Sie persönlich und Ihren Bereich äh, angeht? Gut, was ich vorhin schon sagte, der Übergangsbereich dann zum nicht unterkellerten Teil, beziehungsweise wenn die Kellerdecke hier betoniert wird mit den Wänden, die Wände sind als Teilfertigteile, das steht beides geht in der Verantwortung des Teilwerkes. Aber da würde ich dann auch noch mal schauen, dass die Kellerdecke da auch vernünftig bewährt ist und die aufgehenden Geschosse sind dann relativ normal und da wird dann nicht mehr so viel Kontrolle nötig sein. Okay. Und wenn ich auf den Boden schaue, sehe ich verschiedene Aufbauten. Können Sie uns das mal kurz, Unterschiede erklären? Wieso haben wir eine mehr Bewährung hier in dem mittleren Bereich, während wir hinteren Bereich eher einfache Metallstäbe sehen? Welche Funktion hat es? Gut, das ist der Tatsache geschuldet, dass die Hauptlast im Gebäude Mitte ist dass die tragende Mittelwand, die eben einen äh, Großteil der Deckenlasten und der aufgehenden Wandlasten abtragen muss. Und deswegen ist diese, dieser Bereich stärker belastet. Und äh, eine Stahlbetonkonstruktion trägt vornehmlich durch die Bewährung. Deswegen ist hier eben die stärkere Bewährung angeordnet. Mhm. Okay. Und... Ähm wie verhält sich dann mit den Kellerwänden? Also, wenn der Beton hier gegossen ist, wie geht es dann äh, weiter mit den Seitenwänden und die Kellerdecke? Gut, äh, hier in den Außenwänden, im Anschlussbereich, äh, wird ein Dichtungsband eingelegt. Äh, das ist mit einer äh, Bentonitflüssigkeit, die getrocknet ist, umschlossen. dass falls in der Arbeitsfuge Marisse entstehen, dieses Bentonit die Risse schließt, so dass die Wasserdichtigkeit auch in den aufgehenden Wänden gewährleistet ist. Die Wände selbst, wie ich schon äh, eben erwähnte, sind Teilfertigteile, äh, wo 9 cm äh, Fertigteilplatten beidseitig sind. Und äh, der Mittelbereich äh, wird dann im Ortbeton vergossen und gewährleistet dann eben auch entsprechend die Dichtigkeit des, der Kellerwände. Genau, genau. Das weiße Wanne. Ja, ja, okay. Und ähm, haben Sie noch weitere Aufgaben, je höher unser Baukörper steigt äh, oder sinkt dann quasi Ihre Rolle, je höher wir gehen? Ja gut, äh, die statische Berechnung habe ich ja im Vorfeld erstellt. Was jetzt eben äh, noch für mich als Aufgabe ist, ist die Überwachung hier, dass das also auch nach meinen Plänen äh, eingebaut wird. Und was ich vorhin schon sagte, in den oberen Bereichen ist das da eigentlich äh, konventionelle Bauart. Da wird eine Kontrolle nicht mehr so wichtig mhm. sein. Ich werde hin und wieder mal schauen. Aber ich habe ein gutes Gefühl, auch bei dem Herrn Kellner, dass er das alles sehr gut im Griff hat. Jawohl. Und nochmal zu guter Letzt. Wir hatten ja eine kleinere Aufzugsanlage geplant. Jetzt haben wir es ja kurzfristig geändert. Also eine tiefere, wo auch eine große... Ähm, die nicht, aber die, oder gut, die Kabinentiefe, Kabinentiefe haben wir ja im, im Nachhinein erweitert. Hat das denn eine besondere Herausforderungen für uns oder für Sie hervorgerufen? Ja gut, nicht besonders. war ein bisschen ärgerlich, weil ich dann nochmal die Pläne ändern musste. Aber das ist nichts Dramatisches. Also von der Tragkonstruktion her hat sich nichts geändert. Mhm. Das war eben nur, dass die Bewehrung angepasst werden musste. Jawohl, jawohl. Okay, ähm, äh, dann möchte ich mich herzlich bedanken für, für Ihre Worte, äh, für Ihre Erklärungen. Und äh, wir wissen ja, dass Sie äh, als äh, Bauingenieur ähm, eben statische Berechnungen machen. Haben Sie noch andere Dienstleistungen, die Sie anbieten, außer statische Berechnungen? Äh, gut, ich mache hin und wieder Bauleitungen, mhm. auch für einfache Bauvorhaben, äh, Entwürfe. Jawohl. Mhm. Äh, bis vor kurzem habe ich auch Wärmeschutznachweise gemacht, nur das ist immer komplizierter geworden. Mhm. Dena-Zertifizierung, mhm. das habe ich mir äh, geschenkt, das mache ich jetzt nicht mehr. Jawohl. Und ich fokussiere meine Arbeit schon auf Tragwerksplanung, dass die Standsicherheit der Gebäude gewährleistet ist. Jawohl. Und Sie kommen nicht aus Hannover, sondern aus der Region Hannover. Fichtig. Wo sind Sie? Schön in Weserbergland. Weserbergland, jawohl, jawohl. Also wenn jemand hier gerade zuschaut, der die Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann, kann sich dann auch getrost an Sie wenden. Also ich, ich kann Herrn Föge wärmstens empfehlen. Lieber Zuschauer, in diesem Sinne möchte ich mich jetzt bei unserem Gast bedanken und auch bei Ihnen fürs Zuschauen. Bis bald. Vielen Dank fürs Vertrauen. Danke.